Jesus erzählt ihnen ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er, Was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Schließlich sagte er sich, So will ich's machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue einfach größere. Da werde ich dann das ganze Getreide und all meine Vorräte lagern. Und dann kann ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte, die reichen für viele Jahre. Gönn dir, gönn dir Ruhe, iss, trink und genieß das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du bist ein Narr. Noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Und wem gehört dann das, was du angesammelt hast? So geht es dem der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt, sagt Jesus. Ich habe das Bild von Gott, dass Gott wie eine stolze Mutter dasitzt und sagt, das ist mein geliebtes Kind. Wenn ich so freundlich, so liebevoll angeschaut werde, das kann mir niemand nehmen. Ich bin bedingungslos geliebt. Dafür brauche ich keine Scheune bauen. Ich brauche keine Vorrat an Liebe und ist recht kein Liebesersatz, in dem ich mir Dinge sammle, die ich für mich behalte. Dass ich zu Gott gehöre, das macht mein Leben reich. Ich merke, dass ich bei Gott reich bin, wenn ich spüre, dass ich geliebt bin. In meinen Bedürfnissen ist für mich gesorgt. Ich brauche nicht neidisch zu sein. Ich habe doch alles, was Gott mir gibt. Und das ist so viel, dass ich es noch teilen kann. Ich komme nicht zu kurz. Ich kann sogar noch etwas abgeben. Von dem Essen, das ich habe. Von der Zeit, die ich habe. Ich kann alle meine Fähigkeiten und Gaben mit anderen Menschen teilen. Und das, was ich kann, das, was ich bin, wird dadurch nicht weniger, wenn ich teile. Das macht mein Leben reich. Und... Was macht dein Leben reich?